Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Mehmet Kiba, ich bin Geschäftsführer der Firma Kiba Immobilien GmbH und ebenfalls Kiba Bau GmbH. Ich möchte Ihnen unser Neubauprojekt heute vorstellen, was wir in Laatzen-Rieten bauen. Es entstehen sieben Eigentumswohnungen, unweit von hier. Wir sind ja gerade in Dören. Laatzen ist ca. 4-5 Kilometer entfernt und ich möchte Sie dann mitnehmen auf unser Grundstück, Ihnen das aktuelle Stand zeigen. Und ein bisschen die Vorgeschichte zu dem Projekt erzählen. Es ist auf jeden Fall eine sehr hochwertige Wohnanlage mit sieben Eigentumswohnungen, teilweise über zwei Ebenen. Zwei tolle Dachgeschosswohnungen sind da und sehr hohe Decken mit 2,90 Meter teilweise. Ich würde jetzt gerne sie nach Latzen mitnehmen. Es sind ca. 5-6 Kilometer. Ich denke, fünf Minuten mit dem Auto brauche ich. Oder Sie nehmen einfach die Bahn von hier, maximum denke ich 10 Minuten sind Sie äh, an unserem Grundstück. Das, was wir mit diesen Videos erreichen wollen, äh, Sie einfach zu informieren, was zu einem Bauprojekt gehört. Äh, wussten Sie zum Beispiel, dass ein Abwasserantrag für einen Neubau notwendig ist? Das habe ich auch äh, letztendlich jetzt neu gelernt. Äh, also neben Baugenehmigung, äh, Bauantrag gibt es auch eine Abwassergenehmigung, äh, die Sie äh, haben müssen. So wie Sie sehen, gibt es sehr viele äh, verschiedene Fachbereiche und da sind sehr viele Ingenieure auch teilweise beteiligt, äh, um so ein Projekt letztendlich äh, wahr werden zu lassen. Und ähm, wir haben äh, zuerst eine Bauvoranfrage gestellt. Es war äh, unklar, äh, wie äh, wir das Grundstück ausnutzen dürfen wie viele Etagen äh, wir äh, letztendlich bauen dürfen. Äh, das wurde dann äh, im, im Vorwege dann durch diese Bauvoranfrage geklärt. Ähm, ursprünglich wollten wir dreieinhalbgeschossig bauen. Es gab ein Referenzobjekt in der Nähe, äh, was aber durch ähm, ja, nachbarschaftliche Intervention leider am Ende nicht möglich war und wir auf zweieinhalb Geschossigkeit letztendlich zurückgefallen äh, sind. Und äh, trotzdem konnten wir einfach ähm, äh, ja vorhandene äh, Grundstück und vorhandene Wohnflächen äh, soweit äh, ausnutzen, dass es letztendlich auch für einen Entwickler äh, auch Spaß macht und dass wir dann auch dadurch so ein bisschen Geld verdienen. Ist auch, also drin. Ähm, ähm, ja, das ist ähm, sehr facettenreich. Es gibt einen Bauzeitplan äh, und roundabout ein Jahr äh, dauert unser Projekt. Wir sind jetzt auf unserem Baugrundstück, Schmiedestraße 7 in Laatzenrethen. Die Sonne ist gerade herrlich, äh, es blendet mir in die Augen hier, kann kaum äh, in die Kamera schauen. Und ja, ich möchte Ihnen gerne mal unser Grundstück mal ein bisschen zeigen und auch ein paar Wörter zu jetzigem Stand erzählen. Ähm, unser Grundstück haben wir vor circa vier Jahren ähm, erworben. Äh, es war ein älteres äh, Gebäude, war nicht denkmalgeschützt, sonst hätten wir auch nicht abreißen können. Äh, war aber sehr alt, von 1850, äh, auf Fachwerkweise äh, gebaut. Es waren zwei Gebäudeteile, hier stand eine Stallung, also ehemalige Stallung und heutige quasi Werkstatt und rechts etwas dahinter gelegen waren dann, war dann das Wohnhaus mit vier Wohnungen, so rund about 350 Quadratmeter Wohnfläche waren in diesem zweieinhalbgeschossigen Wohnhaus und Links hatten wir auch sehr große Volumen, also ebenfalls äh, round about 300 Quadratmeter. Ähm, zuletzt äh, war das linke Haus als äh, Werkstatt genutzt worden. Die ehemaligen Eigentümer hatten eine Tischlerei und äh, in dem anderen Haus haben wir dann gewohnt. Und äh, das Haus haben wir hier nun abgerissen. Das hat circa vier Wochen gedauert, hatte auch seine Herausforderungen und das haben wir mal gut gemeistert und ist jetzt ein erdiges Baugrundstück entstanden. Das Grundstück ist circa 1030 Quadratmeter. Als wir es gekauft haben, war das 950 Quadratmeter. Ist das Kuri kuriose dabei, dass es im Laufe der Zeit äh, gewachsen. <lacht> Natürlich nicht. Äh, wir hatten einen Vermessereinsatz, der hat äh, hier genau über die Grenzpunkte alles äh, markiert, definiert. Zum Beispiel hier seht ihr eine äh, Markierung. Äh, an jedem äh, Knickepunkt äh, kommen die Vermesser und äh, machen äh, sozusagen Kennzeichnungen. Äh, und es gibt auch Grenzsteine, vorne eine. Und hier seht ihr noch ein weiterer äh, Stock. Äh, und äh, ebenfalls in jeder äh, Ecke, wo das Grundstück einen Knick macht. Und daraus äh, wurde herausgestellt, dass unser Grundstück falsch bemessen worden war. Das wurde dann eben durch äh, Vermesser festgestellt. Die Vermesser genießen einen öffentlichen Glauben. Wenn die etwas sagen, äh, dann äh, müssen alle anderen so ein bisschen sich daran orientieren und das als, als wahr und gegeben akzeptieren. Das ist so ein Amt wie Notare und die genießen hier ebenfalls ein öffentlichem Glauben und Recht. Und dadurch ist unser Grundstück etwas größer geworden, was natürlich für unser Projekt etwas Positives ist. Letztendlich werden ja sieben Wohnungen entstehen und diese sieben Wohnungseigentümer werden Eigentümer des Gesamtgrundstückes ihren Anteilen entsprechend. Im Grunde ist es Norden, wo ich jetzt langlaufe. Und Süden wäre genau hier und hier ist Westen. Äh, unser äh, Baukörper wird etwa hier mittig äh, entstehen. Äh, Roundabout 200, 250 Quadratmeter äh, äh, Grundfläche äh, wird es dann sein, eben über zweieinhalb äh, Etagen. Hier seht ihr nochmal die Sandsteine, die sind sehr wertvoll. Das wollen wir dann auch in unserem Gartengestaltung äh, einsetzen. Die waren äh, hier in unserem sozusagen abgerissenen Baukörper drin. Die sind gestalterisch, kann man sie sehr gut einsetzen, weil wir auch eine gewisse Neigung Richtung Süden haben. Ich denke, tiefste und höchste Stelle könnte roundabout so 60, 70 cm bis hin zu einem Meter Höhenunterschied geben. Das ist quasi die Herausforderung des Bauens, auch mit solchen unebenen, sozusagen klarzukommen in seine Außengestaltung das Ganze noch mal gesund zu integrieren. Ich möchte Ihnen noch mal kurz darstellen, welche Rolle dieser Weg nach hinten spielt. Dieser Weg gehört ebenfalls zu unserem Grundstück dazu und es gibt ein nachbarliches Übereinkommen, das ist auch in den Grundbüchern so verankert, dass wir den Hinterleger Nachbarn, es sind nämlich zwei Nachbarn, Gebäuden einmal hier vorne und einmal ganz hinten einen Zugang, einen permanenten Zugang gewähren müssen über diesen Weg. Das wurde als teilweise Baulast eingetragen. Wir dürfen diesen Weg nie zubauen, sonst haben die Nachbarn ja hinten keine Chance auf ihr Grundstück zu kommen. Und das ist auch seinerzeit wahrscheinlich auch die, die, die Bedingung gewesen des äh, Verkaufes an, an Dritter hier, den vorderen Teil. Das heißt, äh, diese Rechte äh, bleiben einfach bestehen. Also wenn Sie ein Grundstück kaufen, können Sie nicht sagen, ich habe es gekauft, ich mache hier dicht. Da kannst du zusehen, wie du auf dein Grundstück äh, zukommst. Das ist natürlich nicht gegeben. Also da müssen Sie sich mal ganz genau erkundigen, bevor Sie etwas planen, wie Sie etwas planen, was Sie auf Ihrem Grundstück bauen wollen, das muss vorher alles rechtlich abgeklärt sein und da brauchen sie auf jeden Fall Hilfe von Profis, das sind in der Regel Architekten oder Bauingenieure, die ihnen genau sagen können, was in ihrem Bereich, wo das Grundstück sich befindet, rechtlich möglich ist. Es gibt verschiedene Paragraphen, es gibt Bebauungspläne, wenn es sie nicht gibt, dann gibt es Paragraph 34, Umgebung bebauen. Sie müssen sich an ihre Umgebung orientieren. Sie dürfen hier kein Hochhaus mit zehn Etagen einrichten, wenn es hier höchstens zwei, drei etagege Wohnbebauung da ist. Also das sind sehr viele gesetzliche Bestimmungen, die Sie und ich vielleicht nicht genau kennen können. Da müssen Sie auf jeden Fall einen Experten hinzuziehen. Unser Experte Herr Strate hat uns von Anfang an begleitet. Wir werden auch nächsten ähm, äh, nächste Zeit auch ein Interview mit ihm führen. Er wird dann äh, seine Rolle als Architekt nochmal darstellen, warum, wofür Architekten da sind und was er dann in unserem Projekt äh, sozusagen für äh, Schwierigkeiten sah und hatte. Ähm, ja, das ist erstmal gedanklich alles, was ich heute äh, im Grunde hier auf dem Grundstück Ihnen berichten kann. Es wird hier ähm, wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen äh, mit den Erdarbeiten nochmal losgehen, äh, Keller ausschachten, äh, Fundamente vorbereiten und da werden wir sicherlich ihn auch äh, auf dem Laufenden halten mit unseren Videos. Und ähm, ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, dass die Sonne noch ein paar Wochen äh, hier anhält und dass wir nicht gleich in den Wintermonaten übergehen müssen. Vielen Dank.